Mehr als 10.000 Menschen, bestimmt auch viele von euch, haben überfragt den Staat, dieses Gutachten angefordert, hat große Schlagzeilen gemacht. Ich habe heute Frau Ministerin Klöckner gefragt, ob sie nach diesem Bundesgerichtshofurteil künftig kein Zensurheberrecht mehr anwendet. Und ihre Antwort war ein wenig komisch, nämlich erstens, sie versteht nicht, was dieser Fall und das Urheberrecht mit Digitalisierung zu tun haben. Echt jetzt? Ich muss euch es nicht erklären, hoffe ich. Und zweitens hat sie gesagt, selbstverständlich hält sich das Ministerium und auch alle nachgeordneten Behörden immer an Recht und Gesetz. Herzlich willkommen zum heutigen Ausschussreport des Digitalausschusses. Wieder in meiner Wohnzimmerumgebung, weil ich ja noch im Homeoffice arbeite und deshalb auch in etwas schlechterer Qualität als die, die ihr von früher gewohnt seid. Das liegt daran, dass wir aufzeichnen direkt aus dem Videokonferenzsystem Big Blue Button das bei uns im Kellerrechenzentrum gehostet wird und eigentlich ganz großartig und auch Open Source ist, aber leider doch nicht so eine tolle Qualität, wie wenn man es direkt mit der Kamera im Bundestag macht. Ich verspreche euch, so wie wir zurück sind im Bundestag und auch meine MitarbeiterInnen wieder da sind, machen wir das in gewohnter alter Qualität. Heute war Bundesministerin Julia Klöckner zu Gast, die ein sehr, sehr breites Geschäftsfeld verantwortet, das von Wald, Fischerei, Forstwirtschaft, Landwirtschaft bis hin zur Ernährung reicht. Und so haben wir auch ein ganz breites Spektrum an Fragen dort abgedeckt, die ich wie immer gar nicht alle hier erläutern kann. Ein paar Sachen möchte ich euch aber ausgesucht vorstellen. Zum einen habe ich ein Bundesgerichtshof-Urteil angesprochen, das erst vor ein paar Tagen ergangen ist und die Rechte der Berichterstattung, also auch die Pressefreiheit, gestärkt hat. Immer dann, wenn man versucht, mit Bezug auf das Urheberrecht, dann besser Zensurheberrecht genannt, versucht, solche Veröffentlichungen zu verhindern. Ich hatte in einer kleinen Anfrage schon mal gefragt, welche Gerichtsverfahren oder welche Ausgaben die Bundesregierung eigentlich hat, um die Veröffentlichung von Informationen zu verhindern. Und hatte dann in einer schriftlichen Frage das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft gefragt, wofür sie denn eigentlich genau die 78.000 und ein paar zerquetschte Euro ausgegeben haben. Und es stellte sich heraus, es war um die Veröffentlichung eines Glyphosatgutachtens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 Echt jetzt? Ich muss euchs nicht erklären, hoffe ich. Und zweitens hat sie gesagt, selbstverständlich hält sich das Ministerium und auch alle nachgeordneten Behörden immer an Recht und Gesetz. Jetzt wisst das. Eine ganz beliebte Frage von euch auf Twitter, die ich an Ministerin Klöttner herantragen sollte, war, was sie denn zum Thema Milchkanne und Mobilfunk zu sagen hat. Da brauchte ich gar nicht fragen, das hat sie in ihrer Intro von ganz alleine erzählt. Sie hat gesagt, wörtlich, Natürlich muss es an jeder Milchkanne auch ein 5G-Netz geben. Es braucht künstliche Intelligenz in jedem Stall und auf jedem Acker. Auf jedem wahrscheinlich nicht, würde ich mal sagen. Aber tatsächlich ist Landwirtschaft 4.0 in Deutschland schon ganz schön weit gediehen Und autonome Fahrzeuge zum Beispiel findet man auf Äckern in Deutschland häufiger als auf Straßen. Natürlich ist noch kein 5G auf den Äckern. Ich habe auch gefragt, ob ihr bekannt ist, wie viele Landwirte bereits eine 5G-Campus-Lizenz bei der Bundesnetzagentur beantragt haben. Das wusste sie nicht will sie aber nachreichen. Es ist auch nicht nur 5G nicht auf dem Acker, es ist auch 4G, 3G oder 2G ganz oft nicht da, sondern stattdessen große Funklöcher, das haben wir auch angesprochen und die Ministerin erklärte, dass es äh, ja einerseits eine große Breitbandstrategie oder Mobilfunkstrategie der Bundesregierung gibt, die solche Funklöcher schließen will, vor allem weil auch ein Landstraßennetz geschaffen werden soll, aber manche Äcker erreicht das nicht und dafür gibt es extra 60 Millionen Euro die können Landwirte in den nächsten vier Jahren beantragen, um speziell auf dem Acker ein entsprechendes Funknetz zu errichten und damit auch ihren eigenen Acker und Stall zu digitalisieren. Ich habe zu diesem Thema noch eine Frage gefragt. Und zwar tagte diese Woche auch der Beirat der Bundesnetzagentur, an dem ich auch per Videokonferenz teilgenommen habe. Und da haben wir erfahren, warum die verschiedenen Netzbetreiber ähm, ihre Ziele, die sie bis Ende 2019 hätten erreichen müssen im Mobilfunkausbau, allesamt verfehlt haben. Ein, einer der Gründe war, dass sie nach wie vor zwischen 18 und 24 Monate brauchen, um die Genehmigungen für einen Funkmast zu kriegen. Das ist zu lang, das sollte äh, entbürokratisiert und auf sechs Monate verkürzt werden und relativ viele dieser Genehmigungen betreffen auch Acker- und Forstflächen. Also haben irgendwie auch mit dem Geschäftsfeld der Ministerin zu tun. Also habe ich sie gefragt, was macht denn das Ministerium, um hier Bürokratie abzubauen? Ich formuliere ihre Antwort mal etwas kürzer und etwas um. Da kam bei raus, sie macht nichts, weil eigentlich sind es ja mehr so Landkreise, Äcker und Wälder oder kommunale Äcker und Wälder. Und hauptsächlich geht es darum, dass man digitale Kompetenz in Verwaltungen ausbaut. Und darum kümmert sich ja auch ein bisschen die Infrastrukturgesellschaft, die das BMVI gerade gründet. Hoffen wir mal, dass das was bringt, irgendwann. Mich hat auch interessiert und viele von euch auf Twitter auch was die Ministerin konkret tut, um die zunehmende Monopolisierung auf dem Acker zu bekämpfen. Denn ich sehe da schon ein großes Problem, dass im Moment die Anbieter von großen Landmaschinen, von Software, von Dünger oder Pestiziden und die die Daten über alles das verarbeiten, quasi zusammenwachsen und sozusagen den Bauern das alles als Paket unterjubeln und man da gar nicht mehr so richtig Wahl hat. Und schwupps ist man drin und hat so eine Art Facebook und Google auf dem Acker. Ich habe gefragt, ob die Ministerin da Handlungsbedarf sieht, insbesondere bei anti monopol Da hat sie mehr oder weniger gesagt, nichts zu dem Gesetz, aber sie hat gesagt, das Problem sieht sie auch. Es ist ein wirklich großes Problem. Sie sieht das vor allem von zwei Seiten. Einmal tatsächlich von großen amerikanischen Unternehmen, die genauso vorgehen, wie ich das beschrieben habe. Sie erwähnte aber auch, dass China zum Beispiel selbst erklärt hätte, dass sie bis 2025 die Weltherrschaft, so die Formulierung in digitalisierter Landwirtschaft, erreichen wollen. Das empfindet die Ministerin als große Bedrohung. Sie setzt auf mehr Vielfalt nicht nur bei Biodiversity, sondern auch bei Anbietern auf dem Acker hier in Deutschland und will gar kein Facebook oder Google in Deutschland und Europa haben. Sie hat deshalb gesagt, dass viele, viele Förderprojekte, Innovationen, die sie machen, Forschungsprojekte damit zu tun haben, die Kleinen zu fördern. Und sagt, dass Digitalisierung zum Beispiel auch gut sein kann für Biolandwirtschaft, die ja eigentlich sehr personalintensiv ist. Da muss zum Beispiel Unkraut gezupft und Schnecken gesammelt werden. Das ist sehr aufwendig, dadurch sehr teuer und vor allem kriegt man heute die Leute gar nicht mehr in dem Maße. Und sie sagt, dass sie deshalb zum Beispiel auch, ich fragte explizit danach, neue Geschäftsmodelle fördern. Zum Beispiel Maschinenringe, wo sich heute solche Landwirte, Roboter miteinander austauschen können und einander ausleihen können die Schnecken auf dem Feld einsammeln. So einen Schneckeneinsammelroboter habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Die Ministerin hat aber auch angeboten, den Digitalausschuss mal einzuladen, dass wir uns gute Beispiele digitalisierter Landwirtschaft mal angucken können. Und vielleicht ist das nicht nur der von vorne bis hinten automatisierte Stall, sondern vielleicht auch ein Biolandwirt, bei dem ich einen schneckensammelnden Roboter mal selber angucken kann. Da wäre ich ja gerne dabei. Das war es im Schnelldurchlauf und in Kurzfassung und unter notwendiger Auslassung vieler anderer Themen. Danke, dass ihr wieder zugehört habt und bis zum nächsten Mal. Bleibt alle schön gesund. Funklöcher. Was wollten wir nochmal alles bei Funklöchern sagen? Wir wollten diese 60 Millionen für Dorfnetze auf dem Acker erwähnen, dass man an jeder 5 K, an jeder 5 Milchkanne brauchen wir 5 G.